Hallo, grüße euch wie immer Paraguay live. Mein Name ist Pitt und wie immer liebe Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Ja, Wir haben jetzt der 13. Juli, also mittendrin im Winter, aber das Wochenende scheint gerettet zu sein. Und das Wetter top, vor allem mit unseren Palmen. Ihr fragt uns immer wieder nach der Auswanderung, bzw. auch Einwanderung nach Paraguay. Und vor allem, ob das immer noch stimmt mit der Einzahlung der Gelder. Und darüber werde ich heute ein bisschen erzählen. Okay, also, sollte ihr Interesse daran haben, bleibt einfach dran. Okay. Also die Einwanderungsbestimmungen nach Paraguay äh, gehören meiner Ansicht nach immer noch zu den leichtesten. Ja, also man braucht im Vergleich zu anderen Ländern, sei es Australien, sei es Kanada, sei es äh, Vereinigte Staaten oder andere Länder, ist es immer noch, immer noch, ich betone auf immer noch relativ einfach nach Paraguay einzuwandern. Ihr braucht im Prinzip äh, Gut, verschiedene Dokumente, darüber werde ich jetzt nicht erzählen, da könnt ihr auf die, am besten auf die Seite von der paraguayischen Botschaft, die sich in Berlin befindet, werde ich euch unten auch mal einen Link geben, ähm, da könnt ihr am besten direkt praktisch auf die Seite der Botschaft äh, hingehen bzw. reinschauen, um die aktuellen Sachen zu lesen, weil wie gesagt, die ändern sich ja immer wieder. Was sich aber bis jetzt noch nicht geändert hat. Was aber wichtig ist, ist die Einzahlung der Gelder. Das heißt, und jetzt passt genau auf. So, abgesehen von den zahlreichen Dokumenten, die ihr also ähm, praktisch einreichen müsst bei den Migrationen, also hier in Asunción, beziehungsweise nicht hier, sondern in der Hauptstadt Paraguays Asunción, ähm, da müsst ihr noch einen Geldbetrag hinterlegen. Was heißt hinterlegen? Also es geht immer noch um 5.000, also 5.000 Dollar, und zwar pro Familie. Also nicht für jedes Mitglied, sondern eingenommen, ihr seid verheiratet oder habt ein, zwei oder drei Kinder, ihr zahlt nur, aber nur in Anführungszeichen, aber immerhin 5.000 Dollar, die hinterlegt werden, Meistens Banco de Fomento, also es ist eine staatliche Bank, also paraguayische, staatliche Bank. Da wird das Geld praktisch hinterlegt, natürlich in Guaranias, also in der paraguayischen Währung, nicht in Dollar. Und wird euch wieder zurückbezahlt bzw. erstattet, wenn ihr die Einwanderungsdokumente bzw. auch den paraguayischen Personalausweis bekommt. Also, eigentlich kein Verlust. Es sind nur 5000 Dollar, die ihr mitnehmen müsst und bei der Bank hinterlegt werden müssen. Dafür bekommt ihr natürlich eine Quittung und mit der Quittung geht ihr zum äh, Migrationsamt, Einwanderungsamt. Und damit anderen Dokumenten werden die sämtlichen Dokumente hinterlegt Und da wartete ungefähr, weiß ich nicht, drei vier fünf sechs Monate, je nachdem, wie viel die zu tun haben, ob sich die Rektoren geändert haben. Aber die wichtigste Frage, worüber ich euch gefragt habe, ja, es sind immer noch 5.000 Dollar, die hinterlegt werden müssen. Okay, ich hoffe, mit diesen Angaben konnte ich euch etwas helfen, weil das sind auch wichtige Fragen. Man fragt uns immer, telefoniert und deshalb haben wir das kurze Video gemacht um euch die Frage ein bisschen zu erläutern bzw. etwas die Sachen zu erleichtern. Falls ihr Interesse habt nach Einwanderung bzw. Auswanderung aus Deutschland, Einwanderung nach Paraguay, bitte unten Kommentare hinterlassen. Welche Erfahrungen habt ihr? Was hält ihr überhaupt von der Auswanderung? Was hält ihr überhaupt? Welche Länder eignen sich am besten? Ist Paraguay etwas für euch? Gerne möchten wir es wissen. Also bitte die Kommentare benutzen. Und immer Likes nach oben, den Kanal abonnieren bitte, ja. und ich verlinke euch immer interessante Videos auf der linken Seite, wie immer. Also, ich erwarte eure Fragen, ihre Kommentare, bis zum nächsten Video, macht's gut, aus dem schönen, sonnigen, winterlichen Paraguay. Bis dann.